Hallo, meine Pokefreunde und Pokémon, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. In der letzten Folge sind wir in die Siegestraße eingegangen. Und heute werden wir sie hoffentlich beenden. Ich weiß es aber noch nicht. Ich kann es noch nicht, noch nicht sagen. Äh, muss ich jetzt nicht irgendwo nach unten bringen oder so? Wir kommen von unten hoch. Und warum kommen jetzt ein Gegner? Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe Topschutz. schutz das ist, oh, das ist im gleichen Level. deshalb okay. Ja, bei Pokémon im gleichen Level kommt trotzdem durch den Schutz. Oder mit höheren level sagen wir es so. Und er hat es trotzdem irgendwie geschafft. Oh, lass mich doch in Ruhe, Alter. Geht doch. Ich könnte Toto vorne tun, aber ich will ja andere Leute trainieren. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich kämpfe die mal. Trainer sind geborene Kämpfer. Immer auf der Suche nach starken Gegnern. Ja, ich hoffe, wir schaffen diese in äh, dieser Folge, diese Straße. Und wir sollten hoffentlich auch in dieser Folge endlich unser neues Teammitglied bekommen. Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich eh schon, welches es ist, aber trotzdem. Nein, warum setze ich stärker? Ich wollte B drücken und ein anderes Pokémon aussehen, aber. Ja, gut, so können wir es auch machen. Das ist auch okay. Down, der geht down, der geht down. Level 46 für Relaxo. Oh, nice. Ein Jugong. Okay. Hör doch auf. Wie ausgewichen. wird angreifen, nicht ausweichen, ja. Offensive. Okay. Nein, nein, nicht zurückschrecken, so nicht zurückschrecken. So nein! Ich glaube, Ausweichen ist einfach zurückschrecken, so kann das sein? Ein Schanera. Alles klar. Erholung. Das kann Heuler? Wow, Schanera. Du bist ja echt eine Enttäuschung. Hör ja, auf mit dem Piepen! Schon eine mehr schon keine wenige Kapi mehr. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Ja. Geht doch. Cool, du bist wirklich stark. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Doch. Oh ja, okay, hier geht's weiter. Denke ich mal. Aber dafür muss ich erstmal den Stein irgendwo hinbringen. Ich glaube, den muss ich irgendwo nach oben bringen. Ich habe noch, hab noch Stärke aktiviert. Aktiviert es nochmal. Ja, von Raum zu Raum deaktiviert sich das einfach. So, Speed, tut mir leid, aber das nervt mich jetzt. Da dann hin tun, ne? Mach ich aber. Das ist mir jetzt egal. Äh, ja. Doch, doch. Das, das passt mir. Ja, wir werden auf jeden Fall unser Teammitglied jetzt bekommen. So und können wir durch. Aber hier, gibt's jetzt noch was richtig, richtig geiles. Und zwar, kommen wir hier zu diesem Vogel. Wollt ihr wissen, wer der Vogel ist? Ja, das zeige ich euch nicht, denn ich muss erstmal Platz schaffen. Was macht Elixir überhaupt? Weg damit. Geh mal weg. So, lass mich in Ruhe. Nimm mir die... Ohm. Das war es nicht wert. Hau ab, verschwinde aus meinem Leben. Sei schön Doch. So, aber ich werde kurz speichern. Hey. Oh, schau mal, wie, wie viel Zeit wir haben hier. 28 Stunden. Aber ich habe auch ein wenig privat gemacht. So und jetzt unser neues Teammitglied ja. ist ein legendäres Pokémon. Und zwar ist es Lavados. Es kommt in unser Team. Lavados, ich bin ich bin hier drüben. Hallo, Lavados. Hallo. Ich bin hier. Okay, das ist halt nicht. Rude. So, ich würde es erstmal versuchen zu schwächen und dann zu fangen und den Meisterball. Habe auch extra gespeichert. Ich sollte mal ein Set machen, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, so. Ja, Relax soll keine AP mehr. Also fast keine. Und sobald Relax keine AP mehr hat, werde ich noch nicht mehr einsetzen soll. Wie gelähmt! Ja, also ich habe Lavados nur drin, weil das ein feuer ist und ich wollte jetzt nicht irgendwie noch von dem verbrannten Haus Feuer-Pokémon, weil ich wollte lieber Lavados. Lavados ist das, das Einfachste zu bekommen, Vogel-Pokémon. Das ist sondern legendäre Pokémon. Weil es direkt hier auf dem Weg ist. Okay, nice. So, jetzt versuche ich es mal, einfach mit einem Superball zum Beispiel zu fangen. Ich gibt das was? Wie ist das denn möglich? Ich hab das Pokémon verfehlt, genau. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man Labadus fangen kann, hallo? Jetzt laber nicht, man kann Labadus fangen, hallo? Äh, Überall vielleicht? Magst du den mehr? Äh... Hä? Warum ist jetzt relaxe da? Ich das das muss doch gehen. Hallo, fang es. Hallo? What? Das ist jetzt Meisterball Gut, das reicht mir. Das ist, das, das reicht mir jetzt. Das geht so nicht weiter. Ich wollte schon sagen, weh, blockt den jetzt ab, Alter. Yay! Du, du, du, du. Für Labyrinthos habe ich keinen Namen. Also lasst mich in Ruhe. Yay. Dieses Pokémon ist der legendäre Feuervogel. Sein sein, sein Flügelschlag entfacht ein helles Feuermeer. So. Und wir haben ja ein tolles Item, ein tolle TM hier. Und zwar Feuersturm. Und ich habe ein tolles Pokémon dafür. Und zwar Lavados. Lavados hat jetzt Feuersturm, weil er eh nur drei Attacken hat anscheinend. Ähm was man nicht selbst sehen schadus wow es hatte schnabel und feuerwirbel <lacht> ich verstehe das nicht das ist aber in den ersten gens noch so gewesen dass sie nicht vier attacken hatten schnabel und feuerwirbel und jetzt noch feuersturm was nur 5 ap hat aber feuersturm sollte es eigentlich außer aber die sache ist Feuersturm ist auch eigentlich die, die, die Lavados-Attacke, so gesehen, oder nicht? Lavados kann ja einfach so, oder nicht? Aber okay. Jetzt kann es zumindest. Und ich möchte das nicht leveln, weil es ist schon Level 50. Andererseits braucht es Attacken. Und ich glaube, ich habe nichts mehr für Lavados. Metronom können wir es bei. Ne, können wir nicht. <lacht> äh. Ja, auf jeden Fall, weißt du. Was ist das? Mega Kick kann er hier, ne? Ja, keine, keine Kickfüße hier. Überroller, keine Ahnung, was für eine Attacke ist. Deshalb lasse ich es erstmal. So. Hier ist eine Abkürzung. Die können wir mal kurz schaffen. So wir kurz beleber einsetzen, oder? Ich weiß nicht, lieber nicht. Das ist relax für weil ich weiß nicht, ob die AP ja noch Folge ähm, voll, voll gemacht werden, so. Ja. Sondern auch heil. <klicken> okay, tut mir leid. So, jetzt haben wir unser Team voll. Und jetzt müssen wir nur noch den Weg rausfinden. Unser Liga. Und dann alles pushen. Und dann. Hey, hey. Drei Pokémon. Ein Texo. Ah, kannst du nicht noch irgendwas Gutes raushauen? Also, ich meine der Overworlds, also ich meine, der Sprite vorhin von Lava das, der war ja noch der war ja schon so, hä, was? Aber das hier, das ist.. Das ist alles... Guckt euch das an. Das sieht aus wie so ein ibi was gerade mal ein Haarschnitt hat. Also, hey Leute, ich hab mal ein Haarschnitt. Ey, wenn die cool so. Wenn, wenn der Nein nice sagt, dann ich euch mit Feuer an. also So sieht's aus. What the fuck. Komm, weg damit. Die Sache ist aber, also Sprites in der letzten Gen gibt's auch, aber auch so Sprites. Zum Beispiel wie bei Raikou. Nee. Doch. Doch Raiku zum Beispiel. Das hat so richtig hässliches. Das sieht aus wie so ein wie so ein Stier mit so einem mit so einer Schädelmaske die von so einem Tragotte geklaut das werden wir auch noch ansehen aber jetzt weil nachdem uns gleich und wahrscheinlich schon Pokémon let's go Evoli ein Lapras ein schönes Lapras da haben wir doch Saat für und ich wechsle jetzt eh die ganze Zeit, weil ich leveln möchte mit jedem Einzelnen, damit nicht alle... damit nicht irgendein Pokémon ausgelassen wird und unterlevelt ist. Relaxer habe ich jetzt eh auf Level 46 gebracht. Das reicht jetzt. Oh, das habe ich vergessen. Uh, uh, Mist. Aber Giftpuder, Puder. traut sich sich jetzt nicht mehr sowas einzusetzen. Oh, okay. Never mind. Nein, die sterben. Das geht so nicht. Und da es in Gen -E in dem Spiel eh noch keine EP-Teile gibt. Das ist ja eh egal, ob jetzt relaxen Sie ist oder nicht. So. Dankeschön. So, wenn nicht, das gibt jetzt auch noch Schaden. Und jetzt gibt's richtig auf Small. Passt. Nein, das geht um Ruhe, Alter! Keto... Ich <lacht> das... Ja... Mensch, Mensch, Mensch. Ach, Schlurp, ey. Ja, keine Ahnung. Lava da wird das mit Davodos ein bisschen kämpfen. Find not? Ich ja nur Level 50. <lacht> Komm, Schnabel. Und er macht nicht mehr so viel Schaden, Alter. Feuerwirbel, was macht das? Feuerattacke, okay. Macht nicht viel Schaden. Macht aber gelähmung. Lähmung, okay. Ach und es ist so wie Raserei, das greift die ganze Zeit an, okay. Oder wie Wut. Greift mehrmals an. Und am Ende sind sie verwirrt. Nee. So, der Stau. Ich kriege Erfahrungspunkte und es geht weiter mit der Folge. So, lass mich rum. Nein, unglaublich. So. Hier gibt es noch ein Item, bevor wir weitergehen. So, erstmal Schutz einsetzen. Mhm. Weil mir gerade der Schutz ausgegangen ist, als ich es eingesammeln wollte. So. Und die TM nachgucken. Was ist das? Feuerattacke. Wow. Wow. Ich bin kein Fan von Explosion, Finale oder sonst irgend so Müll. Also lassen wir das. Und weh, du sagst mir jetzt Nö, ist aktiviert! Nein, das sagst du mir nicht. Das habe ich aktiviert. Siehst du, das habe ich aktiviert. Also, lass mich mal Ruhe. Wir sind jetzt aber irgendwo mal rausgehen. Ja, das ist richtig der Weg, ich merke ich kenne ich kenne kenn den Ort hier mit den Trainern. Nur ausgewählte können durch. Äh, ja, ausgewählte. Ja, aber du bist keiner. Das werden wir jetzt nämlich unter Beweis stellen. So, äh, mein Kinglader. da. Irgendwo da hinten soll glaube ich der Ausgang sein das wissen nicht gut geschaffen für... Ähm, Sarze, komm, lass mal Sarze wieder kämpfen. Weiß, Sarze ist jetzt nicht vielleicht das Beste, vielleicht nicht das Beste, pokémon Aber es ist ein gutes Pokémon, vor allem kann ja auch Giftbruder uns im Notfall und sowas alles einsetzen. Ja. Ähm, so, ja, das ist für Juhu. Ein Tentoxer, da können wir wieder gleich bleiben. Sollte mich eigentlich auch nicht... Oh, obwohl. Ah oh, komm, riskiert. Nicht riskiert. ich Nicht Ich glaube, Gift juckt ihn nicht. Ich hab... Oh, okay, ich werde tauschen. Und wir machen nicht so viel Schaden aus ein Grund... Äh... Sonder! Komm Jodo. Auch wenn er Wasserattacken hat. Das ist wie Aqua Ist mir jetzt egal. Uh, soll mir aber vielleicht nicht egal sein. Ist mir aber egal. Geowurf. down sein ah nein lebt doch warum lebt er noch dann nicht dann leck mich nein lass mich dann leck mich so dann äh. scrote so. komm mach fertig macht das Ding fertig Level 49 für super 49 super komm in Ruhe bisch kann bitte bitte einfach sterben so ein Tortok. Na, bravo. Oh, guck mal, wie fett das ist, Alter. Der ja, gar nicht. Zu so viel Wasser geschluckt oder was? Komm, erstmal Heilung. Und dann gibt's richtig aufs Maul. Zu okay. dich. Wie du duckst dich? Hör auf mir auszuweichen. Hier. Er lebt noch Schädelwumme, nein! Hör doch aus! Lass das! Fake's nicht meinen Todtalk. Lass das! Hau ab, Verschwinde von hier! So, und das war's! Ich fasse es nicht. Okay. Komm Kämpfen gegen die würde ich sagen. Gleich siehst du, wie gut du bist. Was? Okay, okay. tot -to toll. Super. Ein Knopf Fenster, da würde ich sagen, da fackeln wir das mal ganz, geliegen ab. <lacht> wie es ging daneben, wie kann Feuer daneben gehen? Hallo, du schmeißt das Feuer auf den Gegner oder Das ist eine Pflanze, du hallo? Komm, so, gib doch, Alter. Gib doch. mach es, down, so. Mach die down, mach die down. Ist mir egal, ist es Ist mir so egal, jetzt. Mach's down, unser 10 Jahre. Fakest du mich? Die facken mich beide, Alter! Die haben meine Pokémon hier. Die facken mich. Das darf doch nicht wahr sein. Grrrr. Grrrr. Geht's denn nicht... Hä? Gehst du raus, oder nicht? Geht's hier... Ich hab keine Ahnung, jetzt... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, es lang geht. Das ist schlecht. Das kann ich sagen. Das ist schlecht. Ich ich mich da runter, warum nicht? So, wo geht's hier oben hin? Wo wird mich das hier? Hier hin? Hm. Abkürzung. Das ist nur eine verkackte Abkürzung. Da muss ich nicht hin. Was soll ich da runterspringen? Muss ich ja wohl. Mach ich jetzt einfach mal. Ka, ob das gut war. Aber hier irgendwo rechts muss der Ausgang sein. Nein! Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nein! Nein, nein, nein, nein! Ich kenne den Weg nicht auswendig, deshalb muss ich nochmal hin und her gucken, wo der Weg ist. So, lass mich hier durch. Hier kann ich nicht durch, oder? <lacht> Tolles Rätsel. Macht super Spaß. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, super geil, super spaßig. <lacht> ja, die abkürzung hier, die bleiben nicht. so also Hä? Also... Ach, das musste ich machen. Ja, sag mir das doch. Also, ehrlich mal. Ja, wo soll ich denn da hin? Soll er jetzt hier Oh, dieser muss da hin. Jetzt check ich es auch. Tut mir leid. Jetzt check ich auch. Da hinten war ja so ein Feld. So, spulen und da ist er da. So, was jetzt? Was jetzt? Was ist jetzt passiert? Nichts. Doch, jetzt krieg ich hier lang. Jetzt krieg ich hier lang. Ja. Ausgang. Ausgang? Ausgang? Ausgang? Ausgang? Wir sind endlich draußen. Ja, mm, mm. hier sollte die Pokémon-Liga sein. Sag dir irgendwas. Das große Ziel aller Trainer ist äh, ist die Pokémon-Liga. Bei Rhin an diesen äh, diese statuen kann man immer ähm, angeln, aber ich habe jetzt keine Angel dabei, deshalb kann ich es nicht zeigen. Nur so, so sagen. Snubberin, oder? Und ich habe den falschen Weg genommen. Oh, ich wusste sogar den Weg, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem den Weg hier gegangen. Wow. Super schlau von mir. Und da sind wir da! In der Pokémon-Liga. Du siehst, dass ich glaube ich auch wechseln, oder? Nee. Hm. Nee, ich habe mich vertan. Tut mir leid. So, jetzt sind wir in der Pokémon-Liga. Hier gibt es doch mal alles in einem: Pokémon-Center, Pokémon-Markt, Pokémon-Pokémon. Und sowas kennen wir. Yay! Yeah. So, wir reden jetzt aber noch in dieser Folge mit den anderen und dann werde ich mich in der nächsten, für die nächste Folge vorbereiten, dass wir hier das alles schaffen. Okay. Hey, warte du Champion in Späh. ich bin's mal wieder. In der Puma liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz von vorne musst du ganz von vorne anfangen. Ja, das ist doof. Ach, und hier kann man noch mal hier tauschen und kämpfen mit seinen Freunden. Der Linkkabel. Das Schutz wirkt mir. Ja, hier gibt keine Pumper hier drin. Das weiß du auch. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer, zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Sale? Okay. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ich werde mich jetzt hier nochmal alles kaufen, alles durchsuchen und dann werden wir in der nächsten Folge... Hier dann weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, dachte Wetter hab ich schon gesagt, ne? Ist ja okay. Dann verpasst auf gar keinen Fall die nächste Folge. Das wird nämlich richtig, richtig nice. Wir werden wahrscheinlich nicht durchschaffen. Vielleicht, mal gucken. Aber auf jeden Fall haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.